Dann kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 19, Wahl einer Vizepräsidentin oder eines Vizepräsidenten des Hessischen Landtags. Nach § 3 Abs. 2 der Geschäftsordnung wählt ein bisschen mehr Ruhe, wählt der Landtag geheim oder, wenn niemand widerspricht, durch Handzeichen in getrennten Wahlgängen die Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Präsidenten. Gewählt ist, wer die Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Hessischen Landtags auf sich vereint. Das sind 69 Stimmen. Mit der Ihnen vorliegenden Drucksache 20-448 schlägt die Fraktion der AfD den Abg. Karl Hermann Bolldorf als Vizepräsidenten des Hessischen Landtags vor. Werden weitere Vorschläge gemacht? Das ist nicht der Fall. Ich frage daher, ob wir die Wahl durch Handzeichen durchführen können oder wird widersprochen. Es wird widersprochen. Herr Abg. Sehr geehrte Frau Präsidentin, wir widersprechen der Wahl durch Handzeichen. Wir verlangen geheime Wahl. Gut, da der Widerspruch da widersprochen wurde, werden wir jetzt eine geheime Wahl durchführen. Deswegen bitte ich die Wahlhelferin, Frau Abgeordnete Astrid Wallmann von der CDU, Herrn Abgeordneten Tobias Eckert von der SPD, Frau Abgeordnete Nina Eisenhardt von BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, Herrn Abgeordneten Wissenbach von der Fraktion der AfD, Frau Abg. Ja, ja. Schardt-Sauer von den Freien Demokraten und ja, ja. Frau Abgeordnete Kula von der Fraktion DIE LINKE zum Ausgabetisch, der rechts steht wie immer, um sich vom ordnungsgemäßen Zustand der Wahlkabinen, der Wahlunterlagen und der Wahluhren zu überzeugen. Ja, ja. Es gibt keine Beanstandung gegen den ordnungsgemäßen Zustand. Dann kommen wir zur Wahlhandlung. Nach dem Namensaufruf der Abgeordneten, der gleich erfolgen wird, erhält jeder von Ihnen von den Wahlhelferinnen und dem Wahlhelfer einen Stimmzettel. Der Ausgabetisch befindet sich auch wie immer von mir aus gesehen rechts. Von dort aus gehen Sie zur Wahlhandlung hinter der Porträtwand zu einer der beiden Wahlkabinen. Ich weise noch einmal darauf hin, und das ist wirklich sehr wichtig, dass Ihr Stimmzettel nur ein Kreuz in einem Kreis und keinerlei weitere Kennzeichen oder Bemerkungen enthalten darf. Sonst ist der Stimmzettel ungültig. Ich bitte noch einmal einen Moment um Ruhe. Auch wenn wir die Namen aufrufen, wäre es ganz gut, wenn Ruhe ist, damit man sich auch versteht. Ich darf Sie dann bitten, die Stimmzettel zweifach gefaltet in die Wahlurnen zu werfen, die sich auf dem Stenografenplatz befinden. Bevor die Schriftführer mit dem Namensaufruf beginnen, bitte ich die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, darauf zu achten, dass die Wahlhandlung geheim abläuft. Ich bitte jetzt zu Beginn mit dem Namensaufruf. Wer möchte beginnen? Ja, ja. äh, Ulrich Alex, Tarek Al-Wazir, Katrin Anders, Lena Arnold. Sabine Pechle-Scholz Dirk Bamberger Jürgen Banzer Dr. Ralf-Norbert Bartelt Elke Barth Alexander Bauer Frank Thilo Becher, Holger Bellino, Peter Beuth Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Christiane Böhm, Karl Hermann Boldorf, Volker Bouffier, Silvia Brünnel, Dr. Matthias Büger, Thailan Burcu Ines Klaus Miriam Dahlke Wolfgang Decker Christoph Degen Frank Diefenbach Angela Dorn Tobias Eckert Das ist <lacht> ein Zeichen, wenn ja, ja. <lacht> ja. ja. ja. ja. ja. <lacht> Wenn sie ja aus ist, haben wir ein Problem dann. <lacht> die, die schon gewählt haben? gegessen sie, sie machen so einen Werbeblock wieder rein. Sie machen so einen Werbeblock wieder rein. Aber ich darf ja, auch nicht Kann sein, ja. Ne? Ich habe noch keine Angebote. Mit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 Klaus Gagel Dirk Gau Kerstin Geis Lisa Gnadl Eva Goldbach, Dr. Frank Grobe, Vanessa Gronemann, Stefan Krüger, Gernot Grumbach.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 Andreas Hofmeister Hartmut Honka Knut John Bijan Kaffenberger Rolf Kahnt Norbert Kartmann Heiko Kasseckert Frank-Peter Kaufmann Ist das ist wirklich Wenn das Zeichen gut Kaya Kinkel Kai Klose Wibke Knell Elisabeth Kula Gerald Kummer Robert Lambrou, Jürgen Lenders, Thorsten Leveringhaus, Andreas Lichert, Angelika Löber, Frank Lotz, Professor Dr. Alexander Lotz, Heinz Lotz. Felix Martin, Daniel May, Markus Meissner, Hans-Jürgen Müller-Witzenhausen, Michael Müller-Landil. Karin Müller Regine Müller Stefan Müller Petra Müller-Klepper Dr. Stefan Naas Claudia Papst-Dippel Manfred Penz Moritz Promny Yanki Pürsün Lucia Puttrich Dr. Dr. Rainer Rahn Claudia Ravensburg Michael Reul Boris Rhein Volker Richter René Rock Günther Rudolph Michael Ruhl Max Schad Dr. Thomas Schäfer Thorsten Schäfer-Gümbel Jan Schaulauske Marion Schardt-Sauer Lukas Schauder Hermann Schaus Gerhard Schenk Heidemarie Scheuch-Paschkewitz Katrin Schlenbecker Miriam Schmidt Heiko Scholz Dimitri Schulz Armin Schwarz Uwe Serke Dr. Daniela Sommer Sade Sönmez Frank Steinrath Oliver Stierböck, Manuela Strube, Ismail Tipi, Oliver Ulot, Tobias Utter, Joachim Feihelmann. Bernd Erich Vohl Matthias Wagner Astrid Wallmann Alexandra Walter Kati Walter Thorsten Warnecke Sabine Waschke Marius Weiß Dr. Ulrich Wilken Axel Wintermeyer Walter Wissenbach Janine Wissler und Turgut Yüksel Ja, ja, es ist ja nur. Ja, das ist nicht. gar nicht Nein, wollen Meine Damen und Herren, es sind alle Stimmzettel abgegeben? Ich höre keinen Widerspruch. Damit schließe ich die Wahlhandlung und bitte die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer mit dem Auszählen der Stimmen zu beginnen. Sie sagt, wir uns gestern haben, die behalten, die gestern haben. und haben sich verhalten, die Und heute wird es wahrscheinlich auch Wechseln rein, aber wahrscheinlich lassen wir jetzt mal die Wahl durchsehen. Wie kann man so schön glauben? das Okay, Das war ein Zeit. Ich kann Ihnen noch kurz was sagen, oder? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Bis die Wahl dann kannst du Zeichen geben. Komm gleich. Vielen Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Ich gebe das Ergebnis der Wahl bekannt. Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten 129, Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 129, Zahl der abgegebenen Stimmzettel 129 Zahl der gültigen Stimmzettel 129 Auf den Vorschlag Karl-Hermann Bolldorf entfielen 29 Ja-Stimmen, 97 Nein-Stimmen und drei Stimmenthaltungen. Ich stelle fest, auf den Vorschlag Karl Hermann Bolldorf ist die erforderliche Mehrheit nach 9 Abs. 1 der Geschäftsordnung, Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen Zahl der Mitglieder, 69 Stimmen, bei der Wahl zum Vizepräsidenten des Hessischen Landtags nicht entfallen. Meine Liebe Kolleginnen und Kollegen, da der Abg. Karl Hermann Bolldorf nicht die erforderliche Mehrheit der Mitglieder des Hauses erhalten hat, frage ich ob ein zweiter Wahlgang gewünscht ist. Ja. Sehr geehrte Frau Präsidentin, die AfD-Fraktion beantragt einen zweiten Wahlgang und widerspricht der Abstimmung durch Handzeichen. Da geheime Wahl beantragt wurde, werden wir nun jetzt in einen geheimen zweiten Wahlgang eintreten. Das Prozedere gleicht dem ersten Wahlgang. Ich bitte um den Namensaufruf. Die Wahlhandlung ist eröffnet. Ich bitte Sie, einen kleinen Moment zu warten, bis wir jetzt für den zweiten Wahlgang die Wahlurnen wieder aufgestellt haben, und dann erfolgt der entsprechende Namensaufruf, meine Damen und Herren. die Okay. Sind echt ein Meine Damen und Herren, die Wahlvorbereitungshandlungen sind jetzt getroffen, und der Wahlgang ist nun eröffnet. Ich bitte um den Namensaufruf. Ulrike Alex Ulrike Alex Tarek Al-Wazir Katrin Anders Lena Arnold Sabine Bechler-Scholz, Dirk Bamberger, Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, Alexander Bauer. Ich Okay, dann tun wir die Entschuldigten weg, Frank Thilo Becher, Holger Bellino, Peter Beuth Markus Bocklet. Michael Boddenberg, Christiane Böhm, Karl Hermann Bolldorf, Volker Bouffier ist entschuldigt, Silvia Brünnel, Dr. Matthias Büger, Thailand Burchu, Ines Klaus, Miriam Dahlke, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Frank Diefenbach, Angela Dorn, Tobias Eckert Nina Eisenhardt, Arno Enners, Nancy Faeser, Martina Feldmeier, Thorsten Felstehausen, Karina Fiesmann, Hildegard Förster-Heldmann, Jürgen Frömmrich, Sandra Funken,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 Kaya Kinkel Kai Klose Wiebke Knell Elisabeth Kula Gerald Kummer Robert Lambrau Jürgen Lenders Thorsten Leveringhaus Andreas Lichert, Angelika Löber, Frank Lorz, Professor Dr. Alexander Lotz, Heinz Lotz, Felix Martin, Daniel May, Markus Meissner, Hans-Jürgen Müller Witzenhausen, Michael Müller Landil. Ich habe hier nicht gesehen, dass jemand entschuldigt war deswegen.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 Max Schad Dr. Thomas Schäfer Thorsten Schäfer-Gümbel Jan Schalauske Marion Schardt-Sauer Lukas Schauder Hermann Schaus Gerhard Schenk Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, entschuldigt Katrin Schlenbecker Miriam Schmidt, Heiko Scholz, Dimitri Schulz, Armin Schwarz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer, entschuldigt Sade Zönmes, Frank Steinrath. Ich denke, die Und wenn der letzte durch ist, dann gehen wir auch wieder weg. Oliver Stirböck Manuela Strube Ismail Tipi Oliver Uhloth Tobias Utter Joachim Feilmann Bernd-Erich Vohl Matthias Wagner Astrid Wallmann Alexandra Walter